Korruption, sehr, sehr schwierige Arbeitsbedingungen für die Menschen auf den Baustellen dort und viele moralische Dilemmata. Also für mich persönlich mit meinem Hintergrund als aktiver Gewerkschafter ist es vor allen Dingen die katastrophale Situation auf den Baustellen und die Frage, ob diejenigen, die dort die Knochen hinhalten, für diese Weltmeisterschaft auch entschädigt werden dafür weiter sehr, sehr kritisch, politisch begleiten, damit äh, Katar das nicht äh, zum Sportwashing nutzen kann. Ja, überrascht, ähm, beeindruckt hat mich äh, vor allen Dingen, wie äh, es mutig Leute sind, die dort unter schwierigsten Bedingungen auf die problematischen Arbeitsbedingungen hinweisen äh, und sich von der ganzen Repression auch nicht kleinkriegen lassen.